Da im Oberdorf hat es einen Haufen Hotspots, die das Publikum anziehen. Was leider nicht hat, ist eine gute Anbindung ans Busnetz. Darum kommen viele Leute mit dem Auto und das ganze Quartier zuparkieren. Wir wollen das ändern mit einer neuen Buslinie Dübendorf-Witticken.